Willkommen auf meinem Kanal Football Therapist für diese zweite Folge der Red Bull Fußball Serie, in der ich das Red Bull, Fu äh, das Red Bull Salzburg Model au ausführlich erklären werde und besonders werde ich ihren Scouting- Rekrutierungsprozess für neue Spieler und Trainer beschreiben, die zu ihrer Spielidentität passen. Ich werde auch über die Anpassung von den jungen äh, ausländischen Spielern, reden, aber das Ganze wird sogar noch mehr Sinn machen, wenn du noch davor mein letztes Video anschaust, in dem ich die Rolle und die Geschichte der verschiedenen Red Bull Fußballvereine erkläre. Nämlich habe ich erzählt, wie wichtig Karl Rangnick war in den Erfolgen von Red Bull im, im Fußball und besonders in denen von, von Leipzig und Salzburg, wo er als Sportdirektor einen großen Einfluss gehabt hat. Und dieser österreichische Club ist eben das Thema des heutigen Videos. Deswegen muss ich äh, euch noch über das Vereinmodell erinnern, äh, dessen Ursprung ich in der letzten Folge erklärt habe. Das Modell ist einfach, die beste Mannschaft in Österreich zu bleiben und gleichzeitig so viele Wunderkinder wie möglich für einen guten Preis verkaufen. Es gibt deshalb äh, bei der ersten Mannschaft stetig Zu- und Abgänge. Die neuen Zugänge kommen entweder aus einem anderen Club durch einen Transfer, wie, wie Okafor, Wöber, Gulakshi, Kampel, Ulmer, Piatkowski äh, und Haaland, äh, oder wie meistens äh, kommen sie aus dem Nachwurst-Leistungszentrum, denn wie schon im letzten Video erklärt, die Anpassung solcher äh, Akademiespieler spieler in der ersten Mannschaft äh, wird von, von der Umsetzung des gleichen Spielstils äh, in allen Vereinsmannschaften vereinfacht. Und Diese jungen Spieler, die die erste Mannschaft erreichen, haben sowieso einen der vier Wege zur Akademie genommen, die ich gleich vorstellen werde. Der erste betrifft Spieler, die aus der Gegend von Salzburg kommen und die oft zwischen den äh, U7 und den U13 zum Verein wechseln. Dass Salzburg von der Grenze mit Deutschland ist, äh, Nach von der Grenze mit Deutschland ist, äh, Spieler aus der, Region, aus der Region, die auf der deutschen Seite wohnen, gehören eben auch zu dieser Kategorie, weil ein bestimmter Umfang für, für diese Altersgruppe bestimmt ist. Einige dieser lokalen Spieler sind Martin Hinterreger, äh, Stefan Nilsanke, Stefan Leiner, Konrad Leimer, mergin Berisha sowie Nicolas Seywald unter anderem. Dann dürfen ab äh, 14 Jahre alt alle Spieler, die in Österreich wohnen, zur, zur Akademie, wo die Mehrheit dieser Spieler auch äh, wohnen wird. Erwähnenswerte Spieler, die diesen Weg äh, genommen haben, sind Xaver Schlager, Hannes Wolf, Adam, Amadedic, Dedic, Sucic und Cialeta Cza, die beide für Kroatien spielen, obwohl sie im Alpenland wohnten, äh, bevor sie dann in die Akademie gekommen sind. Der dritte mögliche Weg äh, betrifft Spieler aus den anderen europäischen Ländern, die ab äh, das Alter von 16 auch den Recht haben, zum Verein zu wechseln. Hier können wir zu be zum Beispiel Chobochlai, Upamechanos sowie Cesco äh, erwähnen. Zusätzlich zu diesem letzten Spieler gibt es beim Club auch andere vielversprechende Wunderkinder aktuell wie, wie Okko, Kiergord oder, oder Simic. Was hier auffällt, ist, dass keiner von diesen Spielern aus England, Spanien, Portugal oder sogar Italien kommt, äh, die am Talenten er er erstellen, eben sicher die besten Länder sind. Die Sache ist, wirklich äh, scouten Salzburg dort nicht. Denn Spieler werden von lokalen äh, Profivereinen bereits viel beobachtet und diese haben in der Regel schon eine anziehende Akademie und bieten zusätzlich dazu viel <lacht> größere Löhne an. Tatsächlich sind äh, einige U18-Spieler manchmal schon Millionäre, und das ist was, das Salzburg nicht bereit anzubieten ist, solange sie noch äh, nicht bei den Profis einige Erwartungen treffen. Deswegen versuchen, <coughs> entschuldigung, deswegen versuchen die alpenländische nicht äh, auf dieser Ebene die großen Vereine von den vorher erwähnten Ländern zu, zu konkurrieren. Nichtsdestotrotz haben Salzburg nicht nur Länder ins Visier, die, die keine solche großen Vereine haben, wie in den Ost- oder, oder Nordeuropa liegen, denn sie sind zum Beispiel auch an junge deutsche Spieler wie Adeyemi interessiert. Da die, da die Schweiz eben auch mit Aufmerksamkeit beobachtet wird, kann man denken, dass der Verein in diesen zwei Ländern weitere deutschsprachige Spieler sucht, die wahrscheinlich keine Anpassungsprobleme haben sollten. Es gibt aber noch einen, Interess einen interessanten Fall, äh, der von Frankreich. Weil obwohl es dort große Vereine gibt, gibt es fast zu viele talentierten Spieler im ganzen Land. Was bedeutet, dass nicht all diese bei PSG oder Lyon äh, zum Beispiel einen Platz finden werden. Deswegen ist Baldemiano zum Nachwuchszentrum gewechselt. Aber man sollte auch nicht äh, vergessen, dass ähm, man, man sollte auch nicht Sadio Mane und Navi Keita vergessen, die beide mit ungefähr 19 Jahren aus der zweiten französischen Liga direkt in die erste Mannschaft von Salzburg gekommen sind. Allerdings hat der österreichische Verein echt gute Augen, wenn man sieht was diese drei Spieler äh, erreicht haben. Aktuell gibt es eben im, im Kader einen interessanten äh, französischen Innenverteidiger mit äh, Omar Soleil, der ballsicher und dabei ausgezeichnet ist, zwischen die gegnerischen Defensivlinien an Spielstationen zu finden. Das zeigt, äh, Frankreich ist im Nordrhein ein, ein guter Freund für die Salzburger. Und der letzte mögliche Weg äh, betrifft vor allem Spieler aus anderen Kontinenten, die ab 18 Jahre zur Akademie wechseln dürfen, äh, falls sie nicht schon direkt zur ersten Mannschaft wechseln. Deswegen haben schon verschiedene Spieler aus Asien wie, wie Minamino, Angi chan und Okugawa für, für Salzburg gespielt. So wie Spieler aus Amerika, entweder aus dem Norden wie Ransom oder aus dem Süden wie, wie Capaldo, äh, sowie Ramajo und, und Coronel, die beide aus dem brasilianischen Red Bull Verein, den ich in, meinen, in meinem letzten Video vorgestellt habe, gekommen sind. Was aber wirklich auffällt, ist der Erfolg des Vereins äh, Wunderkinder aus Afrika zu rekrutieren. Zu wissen ist es, dass sie in Ghana eine Akademie gehabt haben, die sie dann weiter verkauft haben. Obwohl sie für den Spieler durch Kaufoptionen noch einen Vorrang haben. Was zeigt, sie behalten dort Spieler immer noch in, im Auge. Äh, genauso wie in Sambia, wo, woraus Muepu und Dakar stammen. Zwei Spieler, die letzter Sommer den Weg aus Österreich zu der Premier League äh, gemacht haben. <lacht> Sie haben aber noch eine andere Gemeinsamkeit und zwar beide haben ehemaligen malischen Fußballspieler Frederik Canute als Agent. Und äh, dieser dieser gleiche Canute ist in seinem Land eben auch Besitzer einer Akademie namens Jelens Olympique, aus der vielversprechender Mittelfeldspieler äh, Usman Diakite kommt. Allerdings ist dieser Spieler gerade nach Salzburg zurückgekommen, nachdem er... Leihweise beim FC St. Gallen in der Schweiz äh, geglänzt hat. Salzburg haben aber auch andere Partner in Bamako und Mali, wie die Anzahl von malischen Spielern äh, es zeigt, die beim, äh, die beim Alpenländischen Club gespielt haben. Einige von denen sind Samaseku, Haidara, Koita und Kamara, der eben auch wie seinen Ex-Mitspieler -Mit verdient, äh, in der Premier League zu spielen. Natürlich sind manche Spieler, die ich bezüglich dieser vier Wege äh, erwähnt habe, aus einem anderen Verein direkt zur ersten Mannschaft gewechselt. Die große Mehrheit ist aber wohl äh, durch das Nachwuchsleistungszentrum durchgegangen und in der Regel wechseln sie so früh, wie, äh, wie das Gesetz es erlaubt. So vermeidet, man nur, so, so vermeidet man nicht nur, dass diese Spieler für einen anderen Club unterschreiben, dann bekommen die, die Spieler die Möglichkeit, den Red Bull Fußballstil so früh wie möglich zu lernen und dies an einem Ort, wo sie keine andere, keine andere Wahl haben werden, als alles auf dem Spielfeld zu gehen, um zu glänzen. Nämlich ist dort die Konkurrenz sehr stark, denn die Kader der Akademie von Salzburg gehören zu den besten Europas, was häufig durch den Weg der Österreicher in die Newsleague symbolisiert wird, die die U18-U19 Champions League. Ein Wettkampf, den sie äh, 2017 eben gewonnen haben. Dass Salzburg die von ihnen als interessant betrachteten Spieler mehrmals beobachten wollen, wird ein ausländischer Spieler aus Europa, der ab äh, 16 Jahre für den Verein unterschreiben darf, Schon mit 14, 15 Jahren gescoutet, und dies vor allem durch die jungen Nationalmannschaften. Tatsächlich äh, starten die normalerweise beim, bei dem U15-Niveau und es ist eben sehr praktisch, äh, sie zuzuschauen, denn ihre Trainerstabmitglieder wählen schon die besten Spieler ihres Landes aus, was bedeutet, dass Salzburg dann einfach nur braun zu bestimmen, welche Spieler zu ihrem Spielstil passen. Und dies erlaubt, äh, dies erlaubt mich, äh, eine kurze Erinnerung darüber zu machen, was die Red Bull Identität auf dem Spielfeld ist. Ich würde sagen, es ist dieser stetige Willen, den Ball zu erobern, besonders gleich nach dem Ballverlust, um so schnell wie möglich zum gegnerischen Tor zu, zu gehen, und dies egal was der Stand ist. Das Wort Wielen habe ich natürlich nicht per Zufall ausgewählt, denn diese Mentalität, alles zu geben, ist wirklich das Erfordernis, das Erfordernis, das entsprochen muss, um bei Salzburg unterschreiben zu können. Der Verein verpflichtet keinen Spieler, ohne zuerst von der Person überzeugt zu sein. Diese gleiche Einstellung kann von den Scouts wahrgenommen werden, indem sie den Anstrengungsniveau das Spieler auf dem äh, Platz leisten mit ihrer, mit ihrer Konzentration auch dicht äh, beobachtet. <lacht> es ist zu wissen, äh, äh, dass, wenn möglich, also nicht bei einem sehr jungen Alter, Scouts schauen zuerst aus ihrem Büro mit ihrem Computer zahlreiche äh, Spielen an, obwohl sie keine, keine Spieler unterschreiben werden, ohne sie dann noch in, ohne sie dann noch im Stadion zu beobachten, äh, denn dies erlaubt ihnen auf andere Details zu achten. Ist der Spieler während des Aufwärmens involviert, fokussiert? Ist, er, ist es auch der Fall, wenn der Ball aus dem Spielfeld rausgeschickt äh, worden ist? Diese sind gute Zeichen davon, ob der Spieler diese Red Bull Mentalität oder, hat oder nicht. Jetzt aber, äh, natürlich muss dieser Fokus von, vor allem im Spiel benutzt werden. Der Spieler braucht eine gute Scanning-Fähigkeit zu haben, damit er dann die richtige Entscheidung tre äh, schnell treffen kann. Das Verhalten bei Ballverluste und Balleroberungen <lacht> ist besonders äh, dicht angeschaut, da die Red Bull-Spielidentität auf, auf dem Gegenpressing basiert. Die Zwei-Kampfstärke sowie die Handlungsschnelligkeit sind deshalb auch wichtig. Im Allgemeinen ist Schnelligkeit eine erforderte Qualität über die der Verein durch seine sehr entwickelte Datenbank herausfinden kann. Die eben zeigt, ob diese interessanten Spieler äh, für ihre Position in Salzburg genügende Athletikkompetenz äh, hätten. Die Datenbank zeigt aber auch, welche Spieler die besten Athletikkompetenz haben, um zum Verein zu wechseln. Das bedeutet, dass diese Datenbank entweder vor oder nach dem Scouting-Teil stattfinden kann. Nichtsdestotrotz haben nicht alle Spieler immer die Möglichkeit, ihre Laufkompetenz zu zeigen, äh, je nachdem, wie das Fußballspiel aussieht und was es erfordert. Deswegen müssen, müssen Spieler, die durch äh, die verschiedenen erwähnten technisch-taktischen äh, Filters durchgehen, zusätzlich zu psychologischen äh, auch Fitnesstests bestehen. Und wenn der mögliche Transfer eine jungen Mannschaft betrifft, für, ähm, verbringt der betroffene Spieler mit, was sein nächster Garde werden könnte, ein, ein paar Trainingstage mit auch verschiedenen Arten von Körpermessungen mit, äh, mit der Vor, äh, mit der vom Angelenk äh, offenbar äh, sehr genau zum Beispiel, die an diesem Moment durchgeführt werden, äh, besonders um mit denen der de Eltern zu, zu vergleichen, denn ist ein guter ein guter Indikator äh, über die Evolution des körperlichen Wachstums und Entwicklung. Diese Körpermessungen finden für schon Akademiespiele allerdings regelmäßig statt, um das Potenzial der Spieler besser schätzen zu können. Ein später Entwickler sollte beispielsweise nicht direkt rausgeschmissen werden, äh, weil er vielleicht ein oder zwei Jahre später eben bei Tiefläufen der schnellste Spieler werden kann. Oder er könnte auch der Luftzweikampfstärkste Spieler werden äh, und so weiter. Einige Spieler, einige Spieler gewinnen auch an Selbstvertrauen, wenn sie sehen, dass, dass sie einen imposanten Körperbau haben. Äh, wohingegen Frühentwickler, die mit 13 Jahren die Besten waren, mit der Zeit diese Überlegenheit verlieren können. Diese Arten von Tests äh, ermöglichen deshalb äh, bei Entscheidungen äh, darüber, die Fehlerspanne zu reduzieren, auf welche Spieler der Club für die Zukunft zählen sollte. Um diese Kultur bei dem, äh, bei dem Verein auf, auf Details zu achten zu, zu zeigen muss, muss ich äh, auch erwähnen, dass, obwohl es, es sich im Endeffekt nie verwirklicht äh, hat, wollten Salzburg über genetischen Tests verfügen, um die Wahrscheinlichkeit sowie den Ort von möglichen künftigen Verletzungen bei, Sp bei Spielern besser schätzen zu können. <lacht> Wenn dann, bei der Akademie ähm, wird aber die Evolution von Spielern nicht nur aus einer körperlichen Sicht gefolgt. Zunächst müssen Spieler sich vorbildlich verhalten, auch in der Schule, wo, falls es Probleme gibt, riskieren sie das Spiel vom Wochenende zu verpassen. Zusätzlich dazu haben Spieler auch regelmäßig äh, persönliche Gespräche mit ihren Trainern, damit diese in Videoabschnitte zeigen, die ihnen ermöglichen, gewisse Spielaspekte zu verbessern. Dennoch, äh, wenn der Spieler die Erwartungen immer noch nicht treffen würde, werden Salzburg einen anderen Club für ihn suchen, wo er leihweise äh, Minuten bekommen könnte. Etwas, das der Red Bull Verein sehr ernsthaft sehr, sehr ernsthaft macht, äh, denn der Spieler wird bei seinem neuen äh, Verein von, von Salzburg weiterhin be, beobachtet, bevor er später sozusagen nach, nach Hause zurückkehrt oder zu einer anderen Mannschaft wechseln, wechselt. Im Allgemeinen machen Salzburg alles Mögliche, äh, damit ihre Mannschaften optimal funktionieren, besonders auch, äh, besonders auch indem sie einen Scouting-Prozess für Akademie-Trainer haben, mit dem Spiels mit dem Spielstil und die Mentalität als Kriterien, die, die durch eine starke Lernwilligkeit bezüglich Fußballs und Leaderships äh, wahrgenommen werden. Denn wenn im Einsatz äh, Treffen Trainer aus äh, den verschiedenen Mannschaften regelmäßig, besonders um ihre verschiedenen Trainingsideen zu verteilen, und jeder Trainer ist auf einer regelmäßigen Basis bei einer Trainingseinheit der, der Kollegen dabei, neue Ideen zu, zu bekommen oder zu geben, äh, sollte ein, ein Angel äh, entdeckt werden. Fast alle Trainerstab sich, äh, sich nicht mehr freuen könnten, äh, äh, denn die, die Spiele und, und Trainingsseinheiten quasi aller Mannschaften werden gefilmt und, und verfolgt. Aus einer statistischen Sicht, äh, was, die, was die Analyse der Aspekte, die noch brauchen, Gearbeitet ja, zu werden, wirklich vereinfacht. Analysen der Position finden bei äh, den Jugendmannschaften auch sehr früh statt. Deswegen haben Akademietrainer alles, was sie brauchen, um, um sich zu verbessern und um gute Arbeit zu leisten. Wie die Liste von einigen dort ehemaligen Trainern es zeigt, die danach zum Profifußball gewechselt sind. Es gibt Peter Zeidler, Gerhard Struber, Boos Wensen, Jaisle und der sozusagen weltberühmte Marco Rose unser, mit seinem Assistenztrainer äh, René Maric. Salzburg verfügen aber auch über einen äh, administrativen Vorteil mit dem FC Liefering, der neue Name des anderen Vereins, den sie 2012 in der Mozartstadt gekauft haben. Denn es war vom ähm, vor österreichischen äh, Fußball, Fußballbund damals noch nicht erlaubt, eine Reservemannschaft höher als in der Dritten Liga zu haben. Was aber immer erlaubt gewesen ist, ist ähm, das Konzept von sogenannten Kooperationsspielern, die jünger als zwei, äh, 22 Jahre alt ähm, Jahre sein müssen und wenn an den Fußballverband angekündigt, dürfen sie nicht nur für den kooperativen Verein spielen, also für den FC Liefering auf diesem auf Fall, sondern auch äh, immer noch den, für den, für den Vaterklub, äh, Red Bull Salzburg. Und dies nicht nur bei der ersten Mannschaft, sondern auch bei der Jugend, falls die Altersgrenze noch nicht erreicht ist. Mit diesem System ist es eben viel einfacher, Spielzeit zu bekommen, was bedeutet, dass Spieler die erste Mannschaft früher schaffen können. Nur verboten ist es, an einem gleichen Wochenende für mehrere Mannschaften zu spielen. Um die erste Mannschaft zu erreichen, äh, um, um, um mit, äh, mit hier europäische Wettkämpfe zu spielen, ist eben was einen jungen Spieler motiviert, für den Verein zu, äh, zu unterschreiben. Denn es kann auf jeden Fall nicht wegen dem Geld sein. Bei der Akademie verdienen Spieler nur äh, 500 Euro, wenn sie überhaupt einen Lohn bekommen. Wohingegen die monatlichen Einkommen bei FC Liefering äh, 2.000 oder 3.000 Euro für, für Spieler erreichen. Obwohl wir hier über die, die Reservemannschaft von Salzburg reden, von, und zwar nicht hier hineine, gell? Ungeachtet dessen, dass der Verein Spieler wollen, die als Priorität das Fußballprojekt haben, ist es für Ausländer schwierig, zum Verein zu wechseln, auch wenn, auch wenn sie die verschiedenen Kriterien erfüllen? Nämlich von Salzburg sicher sein, dass solche Spieler integriert werden, indem sie in Deutschkurse organisieren, die Stadt zeigen, eine Wohnung für sie suchen, wenn sie die Akademie verlassen und so weiter. Das alles braucht Zeit, deswegen sind Plätze für ausländischen Spieler limitiert denn sie sind von der Verfügbarkeit äh, der Mitarbeiter abhängig, die sich um diese Integrationsprogramme kümmern. Jetzt denkst du sicher, dass es gibt's nicht mehr über die Erfolgsgeheimnisse von Red Bull Salzburgs Modell äh, hinzuzufügen, was eigentlich falsch ist, nämlich muss ich noch über die, die innovativen Trainingsmethoden der Red Bull Akademie äh, sprechen. Nichtsdestotrotz wird es das Thema eines künftigen äh, Videos sein, denn ich möchte mehr im Allgemeinen über die Technologien reden, die das, die das individuelle sowie das kollektive Fußballtraining verbessern. Wenn du das nicht verpassen möchtest, lade ich dich deshalb dazu, meinen YouTube-Kanal sowie meinen Twitter- und Instagram-Account zu abonnieren.